Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt bis jetzt eine gute, stressfreie Woche und alles läuft so, wie es laufen soll. Und ihr liegt am besten gerade ganz entspannt irgendwo auf dem Sofa, habt alles für heute erledigt oder auf dem Bett und könnt dieses Video ganz entspannt gucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn in diesem Video soll es ganz genau darum gehen, was tue ich oder was sind meine Tipps, damit ich eben so entspannte Phasen habe und damit ich so ein gutes Gefühl habe und alles geschafft habe, ohne Stress dabei gehabt zu haben. Ich will euch nämlich in diesem Video ein paar Tipps geben, ähm, wie ich mein Leben organisiere oder wie ich vor allem auch in stressigen Zeiten damit umgehe, dass ich trotzdem alles schaffe und trotzdem möglichst wenig gestresst und irgendwie genervt bin. Ich habe mir mal fünf Tipps überlegt, die fünf Tipps, die meiner Meinung nach die besten sind. Ich bin mir aber sicher, dass viele von euch sagen, okay, die Tipps, ja. ich habe aber bessere. Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Und ähm, wenn ich da noch viele finde, die hier gefehlt haben oder bei denen ich denke, wow, die sind wirklich sehr, sehr gut, dann würde ich vielleicht auch noch mal ein Video mit euren Tipps drehen, denn, ja, ich glaube, es interessiert viele und ich glaube, es kann auch vielen helfen. Mein Opa hat früher immer, als ich mich über irgendwas beschwert habe oder so gesagt, ach Leonie, in deinem Alter hat man doch noch keine Probleme. Das hat mich fürchterlich aufgeregt, weil es stimmte einfach nicht. Ich glaube zwar, dass man im Alter auch vielleicht mehr Schwierigkeiten hat oder die Schwierigkeiten eben, je älter man wird, zunehmen. Aber auch schon mit 10, 12 Jahren hat man stressige Zeiten und hat man, keine Ahnung, Streit oder einfach Probleme, die einen beschäftigen, so dass man nie keine Probleme hat. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich in unserer Gesellschaft, in der schon wirklich junge Menschen auch Verantwortung übernehmen müssen und viel zu tun haben, sich selbst nicht aus dem Fokus verliert. Das ist meiner Meinung nach der aller, aller wichtigste Tipp, den ich euch ganz am Anfang geben möchte, weil es gibt inzwischen so viele Leute, die einen Burnout haben oder die irgendwie nicht klarkommen. Und selbst wenn ihr zehn Jahre alt seid und ihr merkt, dass ihr diesen Druck, der einfach auf euch lastet, durch Schule durch, keine Ahnung, Familie vielleicht auch oder durch einen Sportverein oder so, dass ihr den nicht unterschätzt und dass ihr trotzdem immer wieder daran denkt, was will ich eigentlich und wofür mache ich das? Ich bin 20 Jahre alt und ich finde schon, dass meine Tage gut ausgefüllt sind. Also ich glaube, viel mehr würde ich nicht schaffen. Bei mir ist es so, dass ich eben studiere, das heißt, ich brauche Zeit in der Uni, ich brauche Zeit, nach der Uni zum Nachbereiten oder Vorbereiten. Hihi. Äh, dann natürlich in Klausurenphasen zum Lernen. Dann halte ich auch noch während des Semesters Präsentationen und Referate und sowas, die ich vorbereiten und halten muss. Ähm, das ist der erste große Punkt, für den ich eben Zeit brauche. Dann gehe ich arbeiten. Ich wohne alleine, das heißt, ich muss mich hier irgendwie um die Wohnung, um den Haushalt, um die Wäsche, ums Einkaufen und so kümmern. Ich habe natürlich auch noch Freunde und Familie, mit denen ich gerne mal Zeit verbringen möchte. Ach so, und jetzt drehe ich auch im Moment wieder Videos, wofür ich Zeit einplane. Und was man, glaube ich, ganz, ganz schnell vergisst, ist, dass man auch Zeit für sich selbst einfach braucht und einplanen sollte. Und das Ganze muss ich natürlich irgendwie alles so in Einklang bringen, dass ich trotzdem noch Zeit finde für mich, Zeit finde für die Familie. Und ähm, ich mache das seit insgesamt jetzt drei Jahren so, dass ich einen Kalender führe. Das hier war mein Kalender 2015, dies hier war 2016 und der momentane sieht so aus. Und die schreibe ich wirklich voll. Also die benutze ich wirklich täglich. Ich würde es, glaube ich, ohne nicht mehr schaffen. Für mich ist der ganz, ganz große Vorteil an Kalendern einfach, dass ich die Dinge erstens nicht vergessen kann, weil wenn ich mir jetzt einen Termin mache und den nur im Kopf speichern würde, dann könnte ich ihn mir nicht merken. Und deswegen habe ich für mich herausgefunden, ich brauche einen Kalender, wo ich das aufschreiben kann, wo ich täglich reingucke. Und dadurch, dass ich weiß, okay, ich habe es mir festgehalten, ich weiß genau, wo es steht, ähm, habe ich meinen Kopf frei für andere Dinge. Und das merke ich, dass es eine ganz, ganz große Entlastung für mich ist. Ähm, deswegen führe ich die und ich schreibe da auch wirklich alles Mögliche rein. Ich schreibe da auch rein, Wäsche waschen oder Bilder aufhängen oder Dinge, die eben nicht an der Zeit gebunden sind, sondern einfach nur, die ich den Tag eben erledigen muss, egal wann. Auch relativ kleinstückig, damit ich die Möglichkeit habe, ganz viel durchstreichen zu können, weil das motiviert natürlich total. Und was für mich auch ein großer Vorteil an diesen Kalendern ist, ist, dass man einfach sieht, wie viel man wirklich an einem Tag schaffen kann. Weil zum Beispiel meine Mutter schafft auch viel an ihrem Tag, aber die macht es halt so, ach jetzt muss ich noch das machen, ach jetzt muss ich noch das machen, hier liegt gerade noch was rum. Die plant das nicht, sondern sie macht es einfach. Und sie schafft deswegen mit Sicherheit genauso viel, vielleicht sogar noch mehr, weil sie die Zeit fürs Planen nicht nimmt, aber sie sieht dann gar nicht, wie viel sie überhaupt geschafft hat. Und ich glaube, wenn man sich das alles immer aufschreibt und vor Augen führt, dann denkt man sich, wow, heute war wirklich ein produktiver Tag und ähm, deswegen Terminkalender für mich. Wenn ich euch da mal einen genaueren Einblick geben soll, dann sagt gerne Bescheid. Das würde ich euch dann auch tun, aber das würde dieses Video sprengen. Ein Tipp, den ich mal in der Uni bekommen habe, für den ich super, super dankbar bin, ist, dass man alles nur einmal anfangen sollte. Damit sind jetzt nicht solche Dinge gemeint, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen, wo man vorbereiten, nachbereiten muss, wo man drei Wochen oder so für braucht, sondern kleinere Dinge, wie zum Beispiel das Zimmer saugen. Der Tipp dabei ist, ihr saugt das Zimmer und dann stellt ihr den Staubsauger wieder an den Platz, wo er hingehört. Ihr lasst ihn nicht da stehen. Oder ihr geht einkaufen und dann räumt ihr direkt die Einkäufe weg und sortiert sie perfekt ein und tut auch die Einkaufstüten wieder zurück an ihren Platz, sodass euch nichts mehr an dieses Einkaufen erinnert, weil ihr habt ja dann eigentlich schon die Hauptaufgabe erledigt, das Saugen oder das Einkaufen, aber ihr werdet die ganze Zeit daran erinnert, da ist noch etwas, was gemacht werden muss. Das dauert ja überhaupt nicht lange, aber wenn man das die ganze Zeit so vor sich her schiebt, dann wird das wieder so groß, obwohl es eigentlich gar keine Aufgabe ist. Und dann braucht man dafür insgesamt zwei Anläufe und zweimal wieder dieses Aufraffen, obwohl man es eigentlich schon in einem Anlauf hätte machen können. Tipp Nummer drei ist mal dieses Phänomen Multitasking zu überdenken. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht multitasking-fähig bin und ich wage zu bezweifeln, ob das überhaupt jemand ist beziehungsweise, okay, zwei Dinge gleichzeitig machen, funktioniert vielleicht noch, aber sind die Ergebnisse dann auch wirklich so gut, wie wenn du die beiden Dinge nacheinander gemacht hättest. Ich merke das vor allem natürlich beim Lernen oder wenn ich mich wirklich auf eine Sache mehrere Stunden konzentrieren muss. Wenn ich mein Handy oder mein Laptop da liegen habe auf dem Schreibtisch und ich sehe das und ich merke, okay, gerade ist eine Nachricht gekommen, dann kann ich mich nicht mehr auf das Lernen konzentrieren. Deswegen, wenn ich lerne, dann habe ich wirklich nur das auf dem Schreibtisch liegen, was ich brauche, was mich nicht ablenkt und mein Handy brauche ich währenddessen nicht. Und dann habe ich immer äh, Flugmodus an oder nichts stören und es liegt außerhalb meiner Sichtweite, so dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme, danach zu greifen und zu gucken, was passiert oder was auch nicht passiert. Deswegen ist es für mich wirklich wichtig, egal ob das jetzt was mit technischen Geräten zu tun hat oder nicht, ist, mich immer auf eine Sache zu konzentrieren. Und auch dann wieder eben zu probieren, mir diese eine Sache möglichst attraktiv zu gestalten oder daraus möglichst viel positive Dinge rauszuziehen. Für mich ist es wichtig, dass ich mich auf eine Sache konzentriere und dann kann ich mich auf die nächste konzentrieren. Weil, wie gesagt, ich glaube, die Ergebnisse werden sonst einfach nicht so gut, wenn man das probiert, alles unter einen Hut zu bringen und jetzt so schnell das und dann schnell das und während ich das mache, noch kann ich noch fünf andere Dinge mit reinmachen. Nein! Das spart keine Zeit und das kostet, glaube ich, mehr Zeit, weil man dann die Dinge nochmal machen muss. Also probiert es mal aus, erst eins und dann das andere. Tipp Nummer 4 ist, glaube ich, besonders in sehr, sehr anstrengenden Zeiten wichtig, aber auch im Alltag immer gut, sich das zwischendurch so klar zu machen. Und zwar überlegt euch mal, zu welcher Tageszeit ihr welche Aufgaben am besten erledigen könnt. Könnt ihr am besten, wenn ihr jetzt lernen müsst, Lernen direkt nach dem Aufstehen? Oder ist es besser erst zu frühstücken? Oder könnt ihr euch besser konzentrieren, wenn ihr schon Sport gemacht habt? Könnt ihr besser morgens arbeiten und dann nachmittags lernen oder andersrum? Wann ist euer Körper oder euer Kopf für verschiedene Aufgaben am besten bereit? Und wann könnt ihr die Aufgaben dann am schnellsten und produktivsten erledigen? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich Uni habe und Sport machen will, lieber morgens Sport mache und dann in die Uni gehe. Wenn ich arbeite, dann ist es aber so, dass ich lieber erst arbeite und dann Sport mache. Warum auch immer. Irgendwie ist es bei mir so, keine Ahnung, aber ich glaube, dass jeder irgendwie so Vorlieben hat und dass jeder zu verschiedenen Zeiten verschiedene Aufgaben am besten erledigen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu bedenken, dass man die Aufgaben, die man nicht so gerne macht, recht früh erledigt. Wenn ihr es zum Beispiel hasst, einkaufen zu gehen, dann probiert vielleicht mal aus, morgens ganz früh einkaufen zu gehen, wenn ihr eh noch relativ schlecht drauf seid oder so müde und Und danach habt ihr aber den ganzen Struggle für den Tag erledigt und ihr könnt euch jetzt freuen, dann Dinge zu erledigen, auf die ihr wirklich Bock habt. Sodass ihr diese negativen Dinge, die man eigentlich am liebsten vor sich herschiebt, gar nicht vor sich herschieben muss, sondern schon erledigt hat, bevor man überhaupt so richtig darüber nachdenkt. Probiert das mal aus. Und mein letzter Tipp ist, sich zu überlegen, was muss ich wirklich machen und was muss ich wirklich nicht machen. Und sich zu überlegen, wann man auch mal Nein sagen kann und wann man auch mal sagen kann, das muss ich zwar machen, aber das kann ich auch noch morgen machen. Ich bin immer jemand, der probiert, alles schnell zu machen und dann habe ich das erledigt und jetzt noch das und das und das und das, aber manchmal ist es doch einfach gut zu sagen, ey, Okay, wenn ich das heute nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Wenn ich morgen früh die Wäsche runterbringe in den Keller, dann reicht das genauso, wie wenn ich das jetzt heute Abend noch um 10 Uhr mache oder so. Manchmal sollte man sich einfach nicht mehr aufhalten, als man das muss. Ich glaube, auch vor allem, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man so antriebslos ist, dann überlegt euch, was muss jetzt wirklich sein, wofür muss ich wirklich Kraft aufwenden und was hat einfach noch Zeit. Und dann ist es wieder wichtig, das nicht zu lange vor sich her zu schieben, weil je länger man wartet, desto größer wird es irgendwie. Aber es ist halt manchmal so, dass man auch sagen muss, nee, das geht jetzt heute nicht mehr, nee, das schaffe ich nicht mehr, nein, diesen Gefallen kann ich dir nicht tun. Ist halt so, scheißegal, dann machst du es halt morgen oder übermorgen. Das waren meine Tipps zu diesem Thema. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch was damit anfangen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesen Tipps sagt, ob ihr die selber beherzigt, ob ihr die schon kanntet oder ob vielleicht komplett was neu für euch war. Schreibt es mir unbedingt und schreibt mir wie gesagt auch oder in die Kommentare, nicht nur mir, sondern auch den anderen Leuten, die das lesen, was eure Tipps sind, wie ihr eure stressige Zeit oder auch generell euren Alltag organisiert, wie ihr alles unter einen Hut bekommt, damit ihr trotzdem noch frisch, frei und fröhlich seid und trotzdem noch Zeit habt für eure Familie und vor allem auch für euch. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über ein Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss!